Hallo und herzlich willkommen zur Zahnputzandacht. Morgen feiern wir bereits den vierten Advent, wie doch die Zeit vergeht. Normalerweise steigt in diesen Tagen die Vorfreude besonders stark an. Aber in diesem Jahr, in Zeiten des Lockdowns und von Corona, da wirkt doch manches auch ein bisschen gehemmt. Vieles muss abgesagt werden. Wir können nicht singen. Vieles Liebgewonnene muss zurückgestellt werden. Und da frage ich mich, gibt es eine Sichtweise, die doch Hoffnung vermitteln kann? In der Losung zum heutigen Tag, das ist für mich so ein Hoffnungswort, im Psalm 139 heißt es, Deine Augen sahen mich, da ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten. Ein schöner Satz ist das und ein sehr tröstlicher. Gemeint ist natürlich Gott, der uns Menschen ansieht und erkennt, schon bevor ich selbst überhaupt zur Welt gekommen bin und die Welt mit eigenen Augen wahrnehmen konnte. So beschreibt es der oder die Psalmbeterin. Ist das nicht toll? Da gibt es jemanden, eine Kraft, eine Person, eine oder einen, die uns schon entdeckt und erkennt, bevor wir überhaupt in der Lage sind, uns selbst zu erkennen. Ich finde, das kann ein großer Halt sein und Trost in den Stürmen des Lebens. Ich verstehe aber auch, wenn jemand bei solch einem Gedanken ungute Gefühle kommen, weil er oder sie sowieso die, sich die ganze Zeit kontrolliert fühlen oder auch, weil jemand Angst davor hat, das ans Licht kommt, was ihn oder sie als Person ausmacht. Oder weil jemand das Gefühl der Geborgenheit nie in seinem Leben erfahren hat. Es kommt hier wie bei allen anderen Dingen auf den Blickwinkel an. Auf das, was wir an eigenen Erfahrungen mitbringen. Und es gibt niemals nur die eine richtige Sichtweise. Der Vers sagt mir jedenfalls, Gott will uns hier nicht kontrollieren. Gott will uns einladen, auf ihn zu vertrauen. Manchmal mache ich dann in meinem Leben die Erfahrung, dass dieses Vertrauen trägt und mir Halt und Geborgenheit gibt. Und so wünsche ich Ihnen einen solchen Blickwinkel auf Gott und auf Ihr eigenes Leben. Es ist nicht leicht in diesen Tagen. Bleiben Sie behütet, gesegnet und vor allem von Gott angesehen. Amen.